Sand und Spülung wird es so schön matt. Ne? Das suchst du suchst aber gerne ganz Weile, bis er so wie bei dir du sagst ist. es. Und ich zeige natürlich, wie man aus diesem schönen Glas was machen kann, aber du kannst jetzt nicht drauf warten, bis dir irgendeiner Flaschenpost schickt. Ja. Deswegen kann man das natürlich auch kaufen mittlerweile, in gut sortierten Bastenläden. Und ich habe hier dieses Windspiel mal gemacht, ne? weil dieses Glas und die färbung auch mit dem Verlauf von Kies über mittelblau, dunkelblau, einen Treibholz. Also der beste Mann, das hört man schon, das auch. Bringt sofort ein schönes magazines Gefühl, oder? Ne? Ja, man hört es auch. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. ja. Diese diese die kann man inzwischen auch kaufen. oder?